Moin Sports2000 Family, was geht? Willkommen zu einem neuen Shoe Review und heute haben wir einen extrem krassen Schuh, denn bei uns gibt es als allererstes den Predator 20 Plus, heute im Test, viel Spaß dabei und let's go! For black boys who I imagine could cry Not knowing they fathers, they brothers who all lost from they lies From government lies that rise, destroy the black family ties Nah, y'all they Their eyes is locked on the sets and confusion replies The dress unintentionally worn For a check, gotta laugh, plenty revenue form Do it again, though only the black ones get the roles It's by design and construct Shall I show you some more? I tell my brothers be warned. The soft porn in the comedy form But when we laugh, we're crying inside Cause it's not who Das soll es auch schon wieder zum Predator 20 Plus gewesen sein. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns mal Feedback in den Kommentaren, was denn ihr zu diesem Schuh sagt. Falls ihr draußen Lust habt, diesen Schuh zu spielen, dann checkt mal den Link in der Beschreibung aus. Da findet ihr nämlich den Händler in eurer Nähe, wo es diesen Schuh zu kaufen gibt. Das war's für's das heutige Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein, macht's gut und ciao.